Also, jetzt in diese Aufgabe geht es um eine Binomialverteilung. Und wie kann man so verstehen, dass es um eine Binomialverteilung geht? Schauen wir zunächst einmal die Aufgabe. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Brotscheibe auf die belegte Seite fallen wird, ist 85%. Also das ist etwas, das Murphy's Gesetz besagt also eigentlich jetzt 100%, aber wie auch immer, das wurde schon berechnet, das ist eine andere Sache. Und die erste Frage ist, wie viel ist die, der Erwartungswert, und die Standardabweichung nach 8 fallen und wie viel die Wahrscheinlichkeit, dass das Brot dreimal auf die belegte Seite fällt. Und was ist das wahrscheinlichste Ergebnis? Und jetzt zunächst einmal, wie können wir das jetzt verstehen, dass es um Statistik geht? Da steht Wahrscheinlichkeit, das ist ein Begriff aus der Statistik, da sollte man schon verstehen. Zweitens, wie können wir verstehen, dass es eine Binomialverteilung, Verteilung ist? Bi, ja, das bedeutet 2 als Präfix und das bedeutet, wir haben zwei mögliche Ergebnisse. Entweder fällt die Bordscheibe auf die belegte Seite oder nicht. Und daher haben wir ein Experiment, das bei jedem einzelnen Versuch zwei mögliche Ergebnisse hat. Ja? Und daher haben wir eine Binomialverteilung. Wie kann man das jetzt mit GeoGebra lösen, wenn man schon GeoGebra gerade äh, äh, angemacht hat? Also dann kommt hier Statistik, man will Statistik. Ja. Wenn man schon in GeoGebra ist, kann man hier von der Perspektiven halt Statistik wählen. Wie auch immer, jetzt gehen wir in Statistik. Und wo kann man jetzt hier die Art der Verteilung so wählen Also wenn man jetzt hier das ganze Bild anschaut, es gibt nur einen Kasten, wo etwas so man ändern kann. Das mit Wörter ist eigentlich das hier. Und wenn man hier schaut, ein bisschen weiter unter, das sieht man jetzt hier nicht im Bild, aber auf jeden Fall weiter runter gibt es die Möglichkeit binomial zu wählen. Ja. Und hat man jetzt binomial gewählt, also in diesem Kasten hier ein bisschen weiter runter, dann soll man jetzt hier aufpassen. Was bedeutet manchmal das N? Das ist die Anzahl der Versuche. Das bedeutet, also jeder Versuch hat zwei mögliche Ergebnisse. Aber wie oft wird dieser Versuch wiederholt? In dieser ersten Aufgabe steht hier nach 8 fallen. Also wir schreiben jetzt hier 8. Gut, und wie viel ist die Wahrscheinlichkeit? 85% und das hier P, Probability, auf Englisch, da ist die Wahrscheinlichkeit, 85% ist ja 0,85. Und das können wir dann auch eintragen. passt schon, da haben wir es ja schon. Und die erste Frage ist, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Brot dreimal auf die belegte Seite fällt? Das kann man hier ablesen, ja 3, da ist es. Und das ist 0,0026, also 0,26%. Gut, jetzt, dass wir das haben, äh, was ist das wahrscheinlichste Ergebnis? Und das kann man jetzt hier in diesem Säulendiagramm sofort ablesen. Also einfach, die Säule, die höchste ist, in diesem Fall 7, ist das wahrscheinlichste Ergebnis. Ganz einfach. Da ist auch die Standardabweichung und der Erwartungswert gefragt. Was bedeutet jetzt Erwartungswert? Das bedeutet, wenn wir dieses Experiment, also die Scheibe, achtmal fahren lassen, wenn wir dieses Experiment, also achtmal fahren lassen, sehr oft wiederholen, dann bekommen wir einen Durchschnitt, wie oft das Brot tatsächlich auf die beleckte Seite fällt. Das ist ein Durchschnittswert. Und wenn wir das Experiment theoretisch unendlich lang wiederholen, diesen Durchschnittswert, dann, dann nennen wir Erwartungswert. Hm? Und das jetzt hier in diesem Fall, 8, äh, Entschuldigung, das kann man hier oben ablesen, 6,8, das ist hier eine Kommazahl, in diesem Fall. Es gibt eine Formel dafür, die kann man auch in einer Formelsammlung finden, wenn man so die binomialen Verteilung anschaut also das ist ja in diesem Fall der Prozentsatz mal der die Anzahl der wiederholungen also 0,85 mal 8 das Ergebnis ist 6,8 die Standardabweichung ist ein bisschen schwieriger zu berechnen da brauchen wir jetzt die Formel nicht sagen auf jeden Fall dies ein Maß wie stark man von diesem wert die anderen Werten so abweichen das ist oder wenn was er so zeigt. Okay, also was ist jetzt der Unterschied zwischen wahrscheinlichsten Ergebnis und Erwartungswert? Das wahrscheinlichste Ergebnis kann nur eine ganze Zahl sein. 7, 6, 8, in diesem Fall einfach da, wo die größte Säule steht. 7. Äh, der Erwartungswert ist ein Durchschnittswert. Das kann wohl eine genaue Zahl sein, aber in der Regel ist eine Kommazahl. Hoffentlich ist das jetzt klar. und Gehen wir jetzt sofort zur Nummer C. Wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach 13 Fällen, also wir müssen jetzt hier die Anzahl der Versuche ändern, der Prozentsatz bleibt allerdings schon noch gleich, dass, wir, dass das Brot höchstens zweimal auf die belegte Seite fällt. Höchstens bedeutet bis. Und wir können jetzt hier einen Klammer wählen. Das bedeutet, dass X wird bis 2 sein und wir sehen die gesamte Wahrscheinlichkeit, das wird hier auch so blau gemacht hier oben, die gesamte Wahrscheinlichkeit von diesen drei Sachen, obwohl es hier 0 steht, das ist gerundet immer. Ja. Das ist nicht was da steht, Entschuldigung, das ist fast 0, das ist wirklich sehr gering. Wenn man genauer sah, schauen will, null genau, ist es nie. Man kann hier die Anzahl der äh, Dezimalstellen wählen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 5 wählen, wird es immer noch nicht so viel sein. Wenn wir dann 10, machen wir das jetzt hier. Und wir sehen jetzt hier, es ist nicht null aber es ist wirklich sehr gering. Also, dass das Brot in diesem Fall 2 mal auf die belegte Seite fällt. Das ist wirklich extrem wenig. Die Frage ist zumindest zweimal und höchstens 7, sagen wir mal. Dann hätten wir hier also diese Möglichkeit fällen müssen, also zwischen 2 und 7. Und in diesem Fall muss man immer am Ende die Eingabe Taste drücken, also das Enter. Und in diesem Fall kommt das Ergebnis 0,75 ungefähr. Und wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir, sagen wir mal, zumindest 11 hm, mal auf die Belegte haben? Dann nehmen wir diese Klammer hier, also dass das x höchste höch, höher als 11 ist. Ja? Und wieder Enter drücken, da bekommen wir das Ergebnis 69,91%. Ja? Und da sind also, ich wir sehen jetzt hier 10, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall machen wir das wieder 11. Ja? Und da werden jetzt diese 11, 12 und 13, also zumindest 11, ja? mal äh, auf die belegte Seite fällt, also 11, 12 oder 13, wenn wir die, die Bordscheibe 13 mal fallen lassen. Das ist jetzt hier also eindeutig gezeigt, dass wir diese drei äh, Möglichkeiten gewählt haben. Na gut, so kann man jetzt mit GeoGebra die Binomialverteilung bearbeiten. Danke sehr.